Wärmepumpen sind eine klimafreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen. Sie werden bei Hausbesitzern daher immer beliebter. Einer der größten deutschen Hersteller, Fissmann, verkauft jetzt seine komplette Klimasparte für 12 Milliarden Euro an den US-Konkurrenten Carrier Global. Bundeswirtschaftsminister Habeck kündigte an, mögliche Nachteile für den Standort Deutschland zu prüfen. Grundsätzlich bewertete die Bundesregierung das Geschäft aber positiv. Der Verkauf seiner Klimasparte ist ein Milliardendeal für den hessischen Heizungsbauer Fissmann. 20% des Kaufpreises bekommt das Unternehmen in Form von Anteilen am US-Konkurrenten Carrier Global, 80% in bar. Der Mittelständler will einen Großteil des Geldes in die verbliebenen Sparten investieren und eine Grundlage für weiteres Wachstum schaffen. Ein guter Zeitpunkt, meinen Experten wegen der globalen Konkurrenz. Es stehen jetzt große asiatische äh, Wärmepumpenanbieter mehr oder weniger in den Startlöchern. Und das wird auch dazu führen, dass Wärmepumpen deutlich günstiger werden, aber auch, dass die Profitmargen im Markt für die Anbieter wahrscheinlich äh, schrumpfen werden. Man habe sich mit dem Käufer Carrier Global auf langfristige Garantien geeinigt. Damit will Fissmann seine verunsicherte Belegschaft beruhigen. In einer Mitteilung heißt es, man verzichtet für die nächsten drei Jahre auf betriebsbedingte Kündigungen und es gibt Standortgarantien: fünf Jahre für alle wesentlichen Fertigungs-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte, zehn Jahre für die Zentrale im nordhessischen Allendorf. Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht den Fissmann-Verkauf grundsätzlich positiv. Hier ist das Unternehmen so wettbewerbsstark und so attraktiv, dass mit Milliardensummen es gestärkt wird, um die Produktion auszubauen. Natürlich muss die Produktion dann auch ausgebaut werden. Der Minister will den Verkauf prüfen, um sicherzustellen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland am Ende nicht geschwächt werde.